Lieben, Christian Schimmel, Pater, und Sports, Sports, Show, so weiter und so Ja, heute haben wir, denke ich, eine sehr wichtige Mail, weil da so deutlich wird, wie man sich fühlt, wenn man nach toxischen Beziehungen mal äh, ein sicheres, bindungssicheres äh, Dating macht. Schauen wir gleich mal rein. Eifersuchtskurs geht bald los in vier Tagen und ja, ansonsten mein Liebeskummer. Signature-Kurs, Umprogrammierung und so findest du alles, ja, logischerweise auch Liebeschip. Und wir legen mal los. Hallo Christian, vor knapp äh, mehr als einem Jahr habe ich Anfang 30 mich von meiner Borderline-Ex Anfang 30 getrennt, da ich nach einem heftigen Schicksalsschlag keine Unterstützung von ihr erhalten habe, sondern in der für mich schwierigen Lebenssituation ihre Wünsche weiterhin an erster Stelle stehen sollten. Ist ja immer so ein so klassisches Beispiel für mich, dass eine Beziehung irgendwie ungleichgewichtig läuft. Dir geht schlecht und der andere dreht sich weiter um sich. Ne? Wer kennt nicht den fünfer plus -Pol? Ja, wenn ihr nichts damit anfangen könnt, ich habe ja so ein Umsonstpaket geschnürt, äh, findet ihr auch auf Liebeschiff ganz am Anfang. Nach der Trennung äh, block blockte ich sie überall und habe es dank deiner Kurse und ein paar Sessions mit dir bis heute durchgehalten. Der Anfang war allerdings recht schwierig und durch potenzielle Rückfälle gefährdet. Trotz des Blockens bekam ich einen regelmäßigen Briefe in den Briefkasten gelegt. Ich zog aus diesem Grund nach neun Monaten weg und hinterlegte mitsamt den ganzen Beweisen eine Kontaktsperre beim Amt. Ja, das ist so Commitment diesmal zu sich selber, ne? Commitment äh, zu dem Prozess, Commitment zu Null Kontakt, so sieht das aus. Ne? Also der äh, Andref Kolo hier, der ja, der macht halt Nägel mit Köpfen ne? und äh, dann geht's es auch voran nach meinem Umzug folgten plötzlich Anrufe und SMS von fremden Nummern mit der Bitte, mich bei ihr zu melden. Ja, es äh, gibt natürlich einen Grund, warum man sich getrennt hat. Ich meine, wie gesagt, das ist, war natürlich vorher auch, wie das dann immer so ist, äh, in diesen liebessüchtigen Beziehungen wahrscheinlich ziemlich unoffig. Und äh, ja, jetzt kommt sie halt wieder an, aber es wird natürlich, macht es natürlich nicht genau richtig, weil es wird natürlich genauso weiterlaufen. Aber es ist halt auch, seine Grenzen werden nicht respektiert, wie sie auch vorher auch nicht respektiert <lacht> wurden. <lacht> ähm, ich wechsle da also nochmal meine Handynopper. Das ist wirklich Commitment hier. Nach diesem kompletten Cut äh, fing ich an, mein neues Leben in einer neuen Stadt, ohne der subtilen Angst vor neuen Kontakt auf meinem, meiner Ex wieder neu aufzubauen. Auch das hier, so die Stadt zu wechseln, das ist dieses Mindset, was wir brauchen, nicht, dass jeder die Stadt wechseln müsste, aber dieses, ähm, was auch noch, wie eine von meinen Coaches mich das damals gefragt hat, wie, wie weit bist du bereit zu gehen? Ne? Also was bist du bereit zu tun, dass du nicht immer wieder zurückgezogen wirst und ja, das kann auch mal sowas heißen. Ich entdeckte eine alte Leidenschaft aus meiner Jugend wieder neu und probierte neue Hobbys aus. Es tat so gut, nur auf mich zu achten und auf einmal traf ich in dieser Lebensphase auch neue Menschen, was vielleicht auch an meiner neuen inneren Offenheit lag. Ich merkte zum ersten Mal in meinem Leben, wie wichtig es ist, auf meine Bedürfnisse zu achten, mich nicht mehr von Frauen abhängig zu machen oder sie auf ein Podest zu stellen. Als hardcore plus in der Borderline-Beziehung hatte ich mich selbst komplett aufgegeben und teilweise erniedrigt. Heute frage ich mich oft, wie es nur so weit kommen konnte und warum ich das nicht früher gesehen habe. Ja, diese Warum Fragen, müsste ich ja auch mal wieder drüber machen, die sind wirklich gefährlich. Damit kann man sich wirklich komplett den Tag versauen. Warum, warum, warum, warum, warum? Warum gibt es Corona? Warum gibt es äh, Leid? Warum habe ich diese Frau getroffen? Warum habe ich diesen Mann getroffen? Warum ist schlechtes Wetter? Warum hatte ich äh, eine Krankheit? Warum ist die, äh, Also mittlerweile empfehle ich eigentlich immer sagen, ja, es gibt da keine Antwort drauf, ne? Also man kann natürlich immer so im Nachhinein, ja, es sind bestimmte Muster und was weiß ich, aber warum gehen manche Leute so durch die Mu ihre Muster, andere gehen so durch ihre Muster? Ich glaube, bei ihm ist da auch so einiges passiert und warum läuft es mal so, mal so? Schwierig, ne? Ähm durch den Fokus auf mich selbst und die neue Selbstachtung waren die ersten Dates nach einem Jahr Datingpause allerdings sehr nüchternd. ein Jahr Datingpause, Leute ich wollte zwei Frauen nach dem ersten Treffen nicht nochmal treffen, was diese sehr überraschte, das sind diese neuen das ist wirklich eine super Mail, diese neuen Erfahrungen, plötzlich bist du nicht mehr plus 5 abhängig, sondern du ruhst in dir und dann findest du auf einmal Frauen langweilig. Und das habe ich vielleicht noch nie erlebt, ne? Ich keine Ahnung. Und, und du sagst mal, ach nee, ich glaube, es passt nicht so richtig. Und du bist aus dieser Neediness raus, ne? Andersrum ist das für Männer Alltag. Ja, es passte einfach nicht für mich. Und ich blieb mir selbst, aber auch den Frauen ehrlich gegenüber. Vor kurzem habe ich mich dann mit einer Frau getroffen, die mir auf den ersten Blick sehr sympathisch war. Auch hier wieder, das ist jetzt wie es normal ist, sympathisch, nicht... Oh, ich wusste sofort, wir sind Seelenverwandte, ich wusste sofort, sie wird die Mutter meiner 27 Kinder. Ich wusste, ich habe so den Abspann im Rosamunde-Pilcher-Film gesehen. Äh, nee, sie war sympathisch. Ja, wir quatschten nach einem gemeinsamen äh, Sportkurs ein paar Minuten. Ich weiß auch mal wieder auf Offline hin. Äh, ich fragte sie nach ihrer Nummer. So einfach kann das sein, ne? Ähm, rief sie ein paar Tage später an, um ein Date auszumachen. Wir trafen uns, wir lachten und redeten viel. Wir küssen uns. Hangout, have fun, hook up, Textbook. Textbook, wenn alle das so umsetzen <lacht> würden, mit dieser ähm, sympathische Kerl hier, ja, wird wäre, wär, glaube ich, wäre gut. Äh, ja, wenn ihr auch da mehr wissen wollt, macht die fucking Datingkurse gerade glaube ich, fast die meistgekauftesten Kurse. Ähm, so. Und wir wollten uns wiedersehen. Ihre Lebenseinstellung und ihre Werte passten zu meinen. Das war bei vorigen Dates oder Beziehungen oft anders. Keine Partys, keine Drogen, keine 100 Freunde, ein gesundes Lebensspiel mit viel Sport, gleicher Humor. Das ist halt der Vorteil, wenn man offline Leute kennenlernt, dann hat man schon mal das Hobby schon mal ab abgehakt, ne? Ähm, das Date fühlte sich leicht und unkompliziert an. Ich schreibe ihr nichts, sondern rufe sie nur an. Ja, dann machst du das schon echt gut. Äh, wenn ich ein Date ausmachen will, weil mein Leben tatsächlich sonst auch gut gefüllt ist. Das heißt, du musst es auch nicht faken oder so. Das ist einfach, ne? Sie wirkt lieb, herzlich offen, sehr weiblich und lässt sich gern führen. Ganz das Gegenteil meiner Ex. Soweit, so gut. Ich fühle mich äh, nicht needy, bleibe innerlich bei mir und spüre meine zwei Eier wieder. Ganz das Gegenteil von vor mir vor anderthalb Jahren. Soweit, so gut. Gut, bis hierhin alles wunderbar. Jetzt gucken wir mal. Ja, wie das dann doch leider ist, es gar nicht so einfach. Ähm ich meine, du machst das wirklich super hier, aber wir sehen jetzt, was das Problem ist, wenn man nicht mal diese alte Muster bedient. Allerdings habe ich beim ersten Date in manchen Momenten gemerkt, dass diese entstandene körperliche und emotionale Nähe mit Frauen für mich wieder sehr ungewohnt ist. Vielleicht, weil du die nie hattest. Vielleicht, weil es so eine, also zu deiner borderline ex, äh, wie du sie nennst, eine Fake-Nähe war, so ne? also nur Intensität, aber keine echte Nähe, weil eigentlich haben auch Pluspole häufig nicht wirklich echte Nähe erlebt in ihren Beziehungen. Ne? Äh, und ja, können auch so subtile, passive Bindungsängste auch mit an Bord sein. Das macht ein bisschen Angst, äh, vor was eigentlich? Fragezeichen Bindungsangst? Fragezeichen. Ja, ich fürchte schon. Das hat, glaube ich, die meisten Leute, die auf meinem Kanal haben, auch oder vielleicht sogar hauptsächlich Bildungsangst und dränge mich gedanklich auch ein bisschen von der Frau zurück, anstatt mich einfach auf sie einzulassen und es zu genießen. Naja, da es hier offensichtlich keine Red Flags sind, wäre das wirklich gut, da ein bisschen drüber wegzugehen, ne? Obwohl das Date eigentlich wirklich gut lief und ihre, ich ihre Art sehr mag. Vielleicht habe ich mich schon zu sehr an mein Single-Leben ohne Frau gewöhnt. Das mag sein, aber ich, ich spüre hier zwischen den Zeilen die passive Bindungsangst rauskriechen, die du wahrscheinlich vorher durch, äh, ja, in Schach gehalten hast durch, ja, toxische Beziehung. Könnte gut sein. Äh, obwohl das ja dann nicht. Ich genieße es mittlerweile wirklich viel für mich zu sein, bald alleine Urlaub zu machen, meine Hobbys durchzuziehen, plane neue Projekte für nächstes Jahr und richte den Fokus allgemein auf mich und meine Familie. Ja, trotzdem gibt es Gründe, also man könnte jetzt so sagen, dann bleibst du halt Single, kannst du auch, aber es gibt Gründe, in eine stabile Beziehung zu gehen, weil dann das noch mehr schützt vor diesen toxischen Beziehungen. Wenn du jetzt ewig Single bleibst gibt man auch so gewisse Risiken ein, deswegen ist es schon nicht schlecht, wenn man in eine gute Beziehung kommt. Und ähm, wird ihm, also schon wichtig, dem auch eine Chance zu geben. Gerade wenn das Universum sagt, so, es riss mal jemand anders hier, was machst du denn damit, ne? Okay, das eine wolltest du nicht mehr. Das hast du schon mal geschafft, das Universum schickt dir neue Leute. Was, jetzt fragt das Universum, was machst du damit? Hier hast du eine, wie sich vermute, große Anführungsstrichen, normale Frau. Was machst du denn jetzt damit? ne wolltest du doch immer, ja, wolltest du auch immer und jetzt heißt es und was machst du jetzt damit, ne, kannst du die Nähe aushalten, das ist die Frage, ne, da geht es wieder darum, vielleicht gesunde Grenzen zu setzen und das, äh, sie nicht so sehr wegzuschieben, ähm, mal was für dich zu machen, aber auch ja, committed zu ihr zu sein, ja. also auch äh, committed mal jetzt auch im Sinne, dass du guckst auf, was sie braucht, äh, das habe ich so in so einer Form noch nie getan. Ich habe nach dem anfänglichen Herzschmerz über meine Ex in meinem Single-Jahr keine Frau aus einem Mangel vermisst und auch nicht wie sonst aus Einsamkeit getindert oder ähnliches. Ja, und das zahlt sich jetzt aus, sonst hättest du die Frau, glaube ich, nicht getroffen. Also wirklich, das, ja, gehst da wirklich einen sehr kurzen Weg, was wirklich nur geht, wenn man wirklich absolut streng mit sich ist. Um, und das zahlt sich jetzt aus, jetzt, aber klar, jetzt ist es halt so, ah, okay, jetzt habe ich das und jetzt kommt so ein bisschen, sagt so die äh, liebessüchtige innere Stimme oder das innere Kind oder was auch immer oder innere Jugendliche, sagt dann, ja und jetzt, wo ist denn jetzt das, wo ist denn jetzt das Feuerwerk? Wo ist denn jetzt das Feuerwerk? Wo sind denn jetzt äh, die Geigen im Himmel? Und das ist jetzt ein, wirklich ein ähm, wichtiger Schritt, der, den man, der echt nicht ohne ist und mit dem man auch oft gar nicht rechnet, dass einem das schwerfällt, wie es einem wahrscheinlich schon immer schwer gefallen ist, ähm, bindungssichere Beziehung einzugehen, so, ne? Das quillt hier raus, ne? Mm. Ich habe mittlerweile ein echt geiles Leben. Die Freude, die ich getroffen habe, ist aber wirklich süß und ich freue mich, sie wiederzusehen. Aber ich habe nach dem ersten Date ungewöhnlicherweise noch kein Lusch Luftschloss für unsere imaginären drei Kinder und den potenziellen Hund gesucht. Ja, das ist genau, das wäre das alte Programm. Ne? Vielleicht ist das im ruhigen langsam Kennenlernen auch normal. Ja, absolut. Und das ist echt dickes Brett, sich daran zu gewöhnen. Das muss man wirklich sagen. Ne? Für mich ist dieses Gefühl im Moment wirklich ungewohnt, weil das toxische Drama und die Verlustangst von Anfang an nicht getriggert werden. Ja. Da fehlt, ähm, fehlt so die, diese Edginess, ne? Ich, also ich verstehe das total. Aber es ist oder hot, ne? Also du kannst, also eine gesunde Beziehung fühlt sich nicht edgy an, ne? Das können, glaube ich, auch nur Leute verstehen, die vorher toxische Beziehungen hatten. Fühlt sich nicht edgy an. Äh, äh, ja, dadurch, dass dieses Drama nicht ist, vermeidest du diese Tiefs natürlich, aber du vermeidest auch, aber was du auch nicht hast, sind diese Oh, ich bin absolut auf so einem 5-Stunden-Dopamin-High, das ist halt auch nicht, ne? Aber dafür hat es halt, hat's halt Substanz und äh, es ist nicht so also nicht so ein Luftschloss, ne? Äh, ich warte gleich auf den toxischen Kick und einen Dopaminschub, ja genau, aber er kommt nicht. Ich habe nicht das Gefühl, bei dieser Frau wieder eine co zu rutschen. Nee, hört sich überhaupt nicht so an. Ganz im Gegenteil, muss aufpassen, dass du nicht, das ist jetzt die Aufgabe, nicht zu sehr in Minusbohr zu rutschen. So, ne? Das wäre jetzt die Aufgabe. Von meiner Ex war ich nach dem, dem ersten Dackelblick schon abhängig. Ja, das ist wirklich unglaublich, gerade wenn Menschen, die so ein bisschen emotional instabil, Borderline sind. wie, Also, was, ich weiß auch gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich weiß nicht, ob das nur dieses Bindungsmuster ist oder was die manchmal machen, dass man wirklich so schnell addicted ist, das ist echt abgefahren, ne? Das ist äh, wirklich so Kryptonit für ganz viele Männer, ne? Äh, Dackelblick, äh, bevor wir beim ersten Date schon nach 30 Minuten auf dem Sofa lagen und die Goldmedaille bei den damaligen Indo-Olympics gewonnen. Ja, also ich meine, das ist völlig, in, also müssen wir jetzt nicht drüber äh, so äh, Sport auf dem ersten Date, äh, ja, kommt halt vor, ähm, ist aber das ist genau. Ähm, habe ja auch ein Video gemacht, so die toxische Frau. Ich meine, kann man jetzt natürlich nicht eigentlich sagen, der toxische Mann, die toxische Frau, äh, aber äh, das kann man sich auch mal angucken, weil das sind so diese typischen Sachen, ne, so irgendwie reingezogen werden, äh, wirklich Lovebombing, wirklich äh, wie außer äh, lovebombing schule sag ich mal, wirklich äh, höchstklassiges, so vermischt mit ganz viel äh, Bettsport und deine geheimsten Wünsche werden erfüllt und ja, das, das ist genau der, der Stoff, der einen abhängig macht. ne? Ja, jetzt fühlt es sich ruhiger an, ich gehe es im Vergleich gewollt sehr langsam an und mache mir keinen Druck, wieder schnellstmöglichen eine Medaille abzuräumen. Ähm, nee, schnellstmöglich nicht, aber ich würde jetzt, wie gesagt, du musst echt aufpassen, dass du jetzt nicht anfängst, Mauern aufzubauen, wenn jemand wirklich Nähe zu dir haben will. Das ist jetzt die Aufgabe. Das heißt, ich würde es jetzt auch nicht 20 Dates rausschieben, so, ne? Äh, ich will aus dem ersten Date auch keine größeren Sachen machen, als es war. Das ist gut, weil das, was ich ja immer wieder sage, nicht in solche Fantasien gehen, sondern jedes Date für sich angucken und dann gucken, was macht das nächste Date und. Das hätte ich auch mit anderen Frauen, eigentlich habe ich ja nach jedem Date, das mir gefallen hat, immer Schlafprobleme, weil ich ständig an sie denken musste, ja, diese Frau triggert das nicht und das ist verdammt gutes Zeichen, ne? das ist auch, das ist nicht nur deine Arbeit, das ist auch, dass du jemand gefunden hast jetzt durch deine Arbeit, der das nicht mehr triggert, das ist eigentlich genau, was du haben willst, ne? aber es fühlt sich un ungewohnt an, da kann ich dir leider, also letzten Endes musst du ja durch, ne? Aber man kann, man gewöhnt sich irgendwann dran. Aber trotzdem, es ist es ist wie auf Entzug und ich vermute mal, wenn man so eine Drogenkarriere hatte, muss man sich auch dran gewöhnen, dass man diese Kicks nicht mehr hat so, ne? Und dafür hast du natürlich was Stetiges. Ja, ist wie es ist, ne? Ähm also Schlafprobleme und probierte überspitzt gesagt gleichzeitig schon den passenden romantischen Popsong für unsere möglichsten Jahrestag rauszusuchen und textete die Frau mit irgendeinem Bullshit voll <lacht> jetzt ist es halt anders und ich wundere mich, dass die Frau so ein großes Interesse an mir hat, weil du nicht diesen Needy Vibe ausstrahlst, der war zwar für deine Borderline-Ex, war das irgendwie passend, da hat sie scheinbar drauf gestanden aber mit äh, Frauen, die ein sicheres Bindungsmuster haben, kannst du damit keinen Blumentopf gewinnen. Aber der Haltung, die du jetzt hast, das ist attraktiv. Das ist in deiner Polarität. Das ist ein bisschen laid back, das ist nicht needy. Und äh, dann hast du das Gefühl, du tust gar nichts und kriegst ganz viel, wenn du in toxischen Beziehungen ganz viel tust und nichts kriegst. Das ist eigentlich ein guter Spruch. Äh, ja, sondern also einfach nur ich war und nicht den roten Teppich mit Sektempfang ausgerollt habe. Eine Waffel und eine Cola vom Marktstand reichen anscheinend manchmal auch, um ein nettes Date zu haben. Ja, es braucht nicht viel. Also, das ist. Ich meine, jetzt für dich wirklich versucht er ja, jetzt nicht in so eine Bindungsangst zu fallen. Für diejenigen, die das hört, so, das ist wirklich eine krasse Erfolgsmail mit dem Problem, die es an diesem Punkt dann jetzt gibt. Und hier kein Tinder. Kein, äh, kein OK Cupid, kein dies, kein das, sondern äh, gutes Altes zum Sport gehen, merken da ist ein Vibe, ähm, ansprechen, Date ausmachen, anrufen, Hangout, have fun, hook up. Ja, schreib gerne mal, wie das weitergeht, würde mich sehr interessieren. Und äh, ja, also herzlichen Glückwunsch bis hierhin, alles richtig gemacht, sehr gut, sehr, sehr gute Arbeit. In diesem Sinne, könnt ihr auch eure Fragen gerne über ein Formular auf schicken. Wenn ihr auch äh, solche Wege gehen wollt, macht die fucking Kurse. Es gibt wirklich ein abgestuftes Kursprogramm, wie man sich aus toxischen Beziehungen äh, befreit, nachhaltig. Und ja, wir sehen uns mal wieder.